Manchmal wäre es bei einer Abstimmung ganz zweckmäßig, wenn man nicht nur Text, sondern hier auch Fotos oder Grafiken einfügen könnte. Das würde grundsätzlich in Moodle auch gehen, aber in Mavis ist es hier gesperrt, also da kann man hier kein HTML eingeben. Allerdings gibt es ja das Textfeld Beschreibung. Hier kann ich Fotos hinzufügen, HTML hinzufügen und dann auf die einzelnen Optionen verweisen. Ich habe jetzt mal zwei Varianten gemacht. Hier einmal als Tabelle, also mit dem... Texteditor, hier also quasi eine Tabelle erstellt und in der ersten Zeile hier Bild 1 bis Bild 4 und dann noch in der nächsten Tabellenzeile die Fotos hinzugefügt, also eine ganz normale Standardtabelle und das sieht dann so aus und dann habe ich hier noch eine zweite Variante und die ist ohne Tabelle. Das sieht auf den ersten Blick auch genau gleich aus. Jetzt äh, simuliere ich mal einen kleineren Bildschirm, also zum Beispiel ein Smartphone, indem ich jetzt hier mal das Fenster in der Breite verkleinere. Und ja, was passiert mit der Tabelle? Irgendwann reicht der Platz nicht mehr. Und dann reagiert die Tabelle, die Grafiken, die Fotos werden kleiner, also das ist responsiv. Aber irgendwann wird es halt dann ganz klein. Jetzt haben wir hier nur vier Fotos, wenn ich jetzt noch mehr hätte dann werden die jetzt noch kleiner, weil einfach die, der Platz in der Breite nicht ausreicht. So, und wie sieht es beim anderen Fenster aus, bei der anderen Möglichkeit? Hier mache ich mal das Gleiche, also ziehe auch das Fenster kleiner. Zunächst sieht man, werden die Fotos auch kleiner, aber irgendwann springt das, dann, das Ganze dann um. Und aus der horizontalen Ansicht wird dann die vertikale Ansicht, sodass ich hier im Handy also durchscrollen kann und die Fotos in einer ansprechenden Größe habe. Und dann dementsprechend hier eine Option erwählen kann. Gut, wie sieht die ganze Sache aus? Ich gehe mal in den Quelltext. Ich habe hier meine vier Bilder drin. Und das Ganze als Abbildung. Die Breite habe ich hier auf 200, jeweils festgelegt, festgesetzt. Und dann noch die Caption dazu, also die Beschreibung, Bild 1, Bild 2, Bild 3 und Bild 4. Ja, dann außenrum ein Container, hier mit Bootstrap und dann jeweils hier die Spalten definiert. Also bei jeder, bei jeder Abbildung hier die gleiche Klasse mit drin. Das wäre also hier Bootstrap, Grid, Layout, Columns. Und wenn ich jetzt hier mal auf Speichern gehe, dann sieht das folgendermaßen aus. Also hier wird die gesamte Breite ausgenutzt. Dann ziehen sich hier diese Bilder natürlich auseinander. Und deswegen lege ich dann noch eine maximale Breite fest. Ich habe hab ja die Fotos auf 200 festgelegt, das heißt 2, 4, 6, 800. Und dann mache ich vielleicht noch einen kleinen Puffer rein, das Abstand. Also im Container lege ich dann hier die maximale Breite auf 850 fest. Ist natürlich abhängig davon, wie viele Fotos ich da habe und wie breit die in der Ansicht sind. Ja, und das war's schon. Damit habe ich hier meine smartphone-freundliche Ansicht.